Wir wischen heute. Das heißt, wir machen unseren Körper fit und gleichzeitig die Wohnung sauber. Das ist gleich sehen, wie das Ganze geht. Du benötigst dazu entweder Teppichfliesen, vielleicht liegen so Teppichreste bei dir zu Hause rum, oder ganz praktisch diese Allzwecktücher, Haushaltstücher, die gibt es überall für nicht mal 1 Euro zu kaufen. Ja, also schnell zu haben, das ist ein sehr gutes Gerät, was du nahe sehen. So, ich habe hier schon ein paar ausgepackt, die so aus. Dann kann sie, sie auch kleiner schneiden, aber ich nehme sie jetzt mal ganz vom Ganzen. So, sowas bräuchtest du, dann kannst du das Video gut mitmachen. Okay? Mit diesen Tüchern kann man den ganzen Körper trainieren. Das ist also eine ganz tolle Sache, Man kann das fürs Gleichgewicht tun und auch Kraft trainieren. So, wir legen gleich los, wir stellen uns mit jedem Fuß auf ein Tuch. Zwar schön mittig drauf. Ja? erste Übung ist Skaten. Wir haben nicht viel Platz, das heißt, wir machen das auf der Stelle. Jetzt geht ein Bein einfach vor. So, und jetzt rutschen wir vor und zurück, wechseln, aber ohne zu sprengen, sondern immer am Boden entlang. Zack, und nimm immer die Hände ein bisschen mit, das heißt, da wo das Bein hinten ist, geht die Hand vor. Immer die Hände mitnehmen. Von der Seite sieht es dann so aus, eins, zwei, ganz lange Bewegungen. Am Anfang noch vielleicht kürzer, dann kannst du die Bewegung größer machen. Immer die Hände mitnehmen. Genau, das also muss man ein bisschen an diese Tücher gewöhnen. Du brauchst natürlich einen glatten Boden, ja, und Teppichboden gibt es natürlich nicht entweder Fliesen oder Parkett, an den Boden irgendwas glattes Genau, das geht. So, wenn man das schnell ein bisschen schwieriger haben will, nehmen wir die Hände jetzt hier vom Körper zusammen und es ist jetzt ein bisschen schwieriger, das Ganze auszugleichen. Wer es noch schwieriger haben möchte, machen wir die Augen zu, probiert es mal mit geschlossenen Augen. Jetzt also das Gleichgewicht halt natürlich ein bisschen schwieriger, wieder. genau. Wer viel Platz hat zu Hause, der kann natürlich auch mal ein bisschen im Raum sich mit den Teppichfliesen oder den Tüchern bewegen. Gut, nächste Übung. Wir kreisen mit den Beinen, weit wir können. Wir stehen jetzt einfach locker auf diesen Fliesen oder auf den Tüchern. Jetzt nehmen wir das linke Bein nach vorne und weit es geht um das rechte Bein rum, ohne dabei umzufallen, jetzt irgendwann ist Schluss, ja? jetzt gehen wir wieder zurück, ein bisschen in die Knie gehen, und jetzt gehen in die andere Richtung, soweit ich es schaffe, genau, vorne rum, hinten rum, und wieder zurück, jetzt kommt das andere Bein, kommt das rechte Bein mal dran, vorne rum, versuchen den Körper möglichst gerade immer zu lassen, nicht zu selber bieten, die Beine machen die Arme. Arme kannst du ein bisschen mitnehmen, nur für das Und dann kann man jedes Mal wechseln. Eins, zwei, wechseln, eins, zwei, wechseln, eins, zwei, wechseln, eins, zwei, wechseln. Einmal ein bisschen weiter runter gehen, ein bisschen tiefer das Ganze machen. Okay, gut, das war die Übung. Kannst du mir öfters machen zu Hause? Pause drücken, bisschen weiter üben. Ich erkläre nur mal gleich schnell die nächsten. dann. So, nächste Übung: ist Käfer auf dem Eis und das zeige ich jetzt von der Seite immer um noch auf den beiden fließen. Und jetzt gehen wir in den Bärenstand. So heißt das hier der Bärenstand. Und jetzt bewege ich immer ein Bein nach hinten. gestreckt. ganz raus richtig schnell. Jetzt kommt das Bein her, das andere geht dafür raus. Wechsel. Genau, das war richtig zackig. Eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Wer schwieriger haben will, der baut einfach nur Liegestütz ein. Das heißt, der Eins, zwei, geht zurück, nie gestützt Dann wieder eins, zwei, zurück, nie geschnitzt. Eins, zwei, wechseln, Liegestütz. Eins, zwei, zwei, wechseln, nie Okay? Also, da kann man sich wirklich ausbauen bei der Übung. Jeder kann es auf seinen Umgang Das heißt, wenn es so schwer findet, der macht es eben so ein kleines bisschen. Oder er geht mit Unterarmstütz, dann ist es nochmal ein bisschen leichter. Okay? Also, du siehst, du kannst es immer ein bisschen steigern Gut, nächste Übung ist der Schulter Twist. Jetzt gehen wir auf die Knie, und jetzt kommen die Hände auf die Fliesen auf. So. Jetzt lehnen wir uns ein bisschen vor. Ich zeige es von der Seite, also nicht so, sondern schon ein bisschen vorlehnen. Und das ist jetzt wirklich, jetzt können wir schon putzen, zu Hause, gell? Gleichzeitig. Jetzt kommt eine Hand unter der anderen durch und die andere kommt vor, also die verdrehen sich jetzt. Soweit es geht, merkst du, in deinen Arm die Spannungen. Jetzt gehen wir zurück und jetzt genau andersrum. Jetzt geht die blaue hier oben rum und die grüne unten rum. Jetzt wechselt wieder, oben grün und blau. Wechsel, ich mach's mal nach vorne nochmal, richtig so weit vorne dass man es gerade noch schafft. Dann wieder zurück, weit vor, ich will ja viel putzen hier, ja, damit hier auch mal so schön sauber <lacht> Genau. Und schön rum, du wechseln mit den Schultern, ziehen, genau, mehrmal, ja, das ist der Schultertwist. Gut, das kannst du nicht auch so oft machen, du möchtest, am besten das ganze Haus. Dann ist der Kunstauschall gegeben für heute. Nächste ist der Beintwist. Jetzt stellen wir uns wieder mit den Füßen drauf. Und jetzt machen wir genau das Gleiche mit den Beinen. Jetzt sind die Hände entweder in der Wickelschützposition oder unter Armschütz. Ja, wir also machen unter Unterarmschütz. Und jetzt geht ein Bein über dieses blaue Buch rum und das grüne geht in die Gegenrichtung. Jetzt wechsle in jetzt das grüne unten. Erstmal nicht so weit, das ist ziemlich anstrengend. Wechsle, blau unten durch, zurück. Wechsel grün unten durch, zurück. zurück ja? Und jetzt, wenn man das gut kann, kann man nicht weiter gehen, dann ist es noch anstrengender. Umso weiter ich mit dem Bein durchtauge, umso schwieriger ist es da, um wieder zurückzukommen. Genau. Optimal ist dann, wenn das Bein wirklich parallel zu Boden ist. Also dann kann wie vom Boden, dann ist es am allerschwersten. Das muss man ein paar Mal üben. Ja? Gut, und dann gehen wir wieder hoch und fertig. Jetzt machen wir eine Übung für die Rücken oder für die Rückseite im Körper, vor allem für die hinteren Oberschenkel. Das heißt Rückenschwimmen, aber jetzt, jetzt nicht unbedingt wie Schwimmen ist, aber ich gehe auf den Rücken. Jetzt das heißt, die Hände mal ablegen. Jetzt sind die Fersen auf den Tüchern. So, jetzt drehen wir die Hüfte hoch, ganz hoch, popper hoch. Jetzt ein Bein strecken und jetzt ziehen wir das wieder her. Jetzt kommt das andere. Genau. Und immer weg, Strecken, herziehen. Strecken, jetzt ziehen. Strecken jetzt. Strecken, jetzt Jetzt merkst du es an der Körperrückseite. Rücken, Gesäß, hinteren Oberschenkel. So haben eigentlich fast jetzt den ganzen Körper trainiert mit den Kampfung. Wenn du schwieriger haben möchtest, Arme weg oder mit den Armen sogar Bewegungen mitmachen. Genau. Wenn du es noch schwieriger kannst, du die Augen zumachen noch genau. So kann man es immer steigern, das Ganze. Und Stopp. Gut, also du siehst, mit der ein paar kann man auch gute Übungen für Zwischendurch machen. Man braucht keine teuren Geräte kaufen. Dann viel Spaß beim Nachmachen Heute machen wir ein kurzes rücken -Fitnessprogramm für Zwischendurch. Wenn du lang sitzen musst, lange arbeitest, es ist gut, zwischendrin nochmal ein bisschen was für den Rücken zu tun, denn das lange Sitzen ist nicht gut. Und deshalb habe ich ein paar für dich, die du immer zwischendrin ohne besondere Geräte machen kannst. Manche kommen dir vielleicht schon bekannt vor, andere vielleicht nicht. Und heute machen wir mal das ganze Programm durch. Ja? Gut, erstmal lockern wir uns ein bisschen auf, ein bisschen in die Hüfte, ein bisschen locker machen, ein bisschen auf ab, ein bisschen vor zurück und dann schütteln wir einfach mal alles genau. So, jetzt stellen wir die Schulterbreit hin, das heißt die Füße sind genau unter den Schultern. Wir gehen ein bisschen in die Knie, stehen ganz locker. Das ist die Grundposition. Ganz locker stehen. Und aus der Position machen wir jetzt verschiedene Übungen für die Wirbelsäule, für die kleinen Muskeln zwischendrin. Ja? Wichtig bei der Übungen ist, dass wir die alle langsam in Ruhe machen und keine schnellen Bewegungen. erste Übung ist die Medaille, das heißt du stellst dir vor, du hast eine tolle Medaille gewonnen aus purem Gold und die ist richtig schwer. Und die zieht dich jetzt vorne Richtung Boden. Du gehst also langsam nach unten, die Beine bleiben gestreckt, ich zeige es jetzt von der Seite, und du lässt die einfach von der schweren Medaille Richtung Boden ziehen. So lange, wie es geht, also bis du merkst, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Lass dich schön von dem Gewicht nach unten ziehen und jetzt ist so irgendwann der Punkt erreicht, wenn es nicht mehr weitergeht. Jetzt lässt du einfach mal kurz locker, lässt dich hängen, wird auch genau. einfach hängen lassen, wird faul hier. Genau. Jetzt zieht er ein bisschen hinter den Beinen, das ist auch gut. So, das halten wir die ganze Zeit lang, etwa 10 Sekunden. Und dann gehen wir langsam hoch. Das ist jetzt wichtig, nicht einfach schnell hochreißen, das ist nämlich schlecht für den Rücken. Sondern die ganzen kleinen Rückenmuskeln sollen arbeiten. Und jetzt gehen wir ganz langsam in Zeitung, hoch. die Medaille ist schwer. Das geht nicht zu so schnell. Du nimmst deine ganze Kraft zusammen und gehst langsam wieder hoch. Lass dir da wirklich einige Sekunden zeigen. Langsam wieder aufrecht und jetzt gehen wir wieder in die gemütliche Grundposition. Genau, jetzt kommt die Medaille Teil 2, das heißt die Medaille packen wir jetzt nach hinten auf unseren Rücken und jetzt zieht ihr uns nach hinten runter. Jetzt gehen wir ganz langsam die Rückenlage, das ist ein bisschen schwieriger es geht nicht so weit, aber mal probieren, schauen wie weit du kommst und dann halten, wenn du es gerade noch halten kannst. Nicht umfallen, genau, halten, brauchen wieder für 10 Sekunden, die Spannung spüren dahinten ist jetzt alles angespannt. Ja, dafür wird jetzt der Bauch so ein bisschen gestreckt und das halten wir, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und jetzt wieder langsam in Zeitlupe die Medaille wieder hochziehen und wir richten uns wieder auf. Und locker. Genau. an die weg. Jetzt kommt die nächste Übung. Wir sind wieder in der lockeren Position. Jetzt kommt die Palme. Die Palme verbiegt sich links und rechts. Aber der Wind weht von einer Seite. Jetzt fangen wir an, der Wind weht von dieser Seite von links. Und wir verbiegen uns nach rechts. Jetzt gehen wir nur zur Seite. Nicht nach vorne, nur zur Seite. Genau, so weit wie es geht. Und jetzt zieht es hier. Seitigen Bereich. Genau, und das halten wir. Das spüren wir. Den Zug, das ist gut. Und jetzt wird deine Lündersäule seitlich verbogen. Genau, halten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt gehen wir langsam wieder hoch und wieder locker in die Knochenposition. Gut. Jetzt gleich von der anderen Seite, zieht damit von rechts und wir gehen nach links zur Seite verbiegen, halten, halten, halten, den Zug spüren, die Dehnung spüren, aushalten, 5, 4, 3, 2, 1 und wir gehen langsam wieder. Oh, Wo ich da Zeit nehmen? Recht schnell hoch. Das ist ganz wichtig. On locker. Genau. Okay, die nächste Übung ist die Krone. Stell dir vor, du hast eine schöne Krone auf dem Kopf. bist ein König oder Königin. Du möchtest die Krone zeigen. Wir sind jetzt in der lockeren Position. zeig das jetzt mal von der Seite. Hier bin ich so ein bisschen in den Knien. Jetzt strecken wir die Beine da durch. Jetzt schieben wir die Hüfte ein bisschen vor. Machen es ganz gerade. Und jetzt machen wir die Wirbelsäule lang. Ich gehe nicht auf die Zehenspitzen, trotzdem kann ich mich hier strecken. Stell dir vor, du wirst oben gezogen. Ganz strecken, ohne auf die Zehenspitzen zu gehen. Genau. Jetzt die Brust stolz, ein stolzer König oder eine stolze Königin. Und jetzt machen wir den Hals auch noch lang. Die Nase geht ein bisschen hoch. Und jetzt strecken wir jetzt komplett durch und zeigen ohne. Halten. Du merkst jetzt hinten in der Wirbelsäule einen Zug. Ja, das wird jetzt alles gestreckt, wie wenn du auseinandergezogen wirst. Genau. Ja, halt und halten, das ist wichtig. Halten, halten, halten, halten, halten. Das ist eine gute Übung auch für die Bandscheiben, die zwischen den Wirbeln liegen. Genau, die Band werden jetzt wieder schön versorgt mit frischen Nährstoffen. Das ist also eine sehr gesunde Übung. Das sollte man immer mal zwischendrin machen, gerade wenn man lange sitzen muss. Halten, fünf, vier, drei, 2, Eins und wieder langsam locker lassen und in die Grundposition. Sehr gut. Nächste Übung ist die Schraube. Das zeige ich jetzt? Verkämpfung mit dir zusammen. Wichtig ist, dass du nach vorne schaust. Ja? Erstmal einen Punkt an der Rand suchst und dann bleibt dein Kopf jetzt. Der Kopf bleibt gerade, die Schultern bleiben gerade. Jetzt hast du hier die Hüfte. Ja? Hier merkst du deine Knochen, weg und das kann man auch verdrehen. Jetzt drehen wir die Hüfte nach links, nur die Hüfte hier nach links hin, so weit wie es geht, die Füße bleiben fest am Boden, die Schultern bleiben immer noch gerade, der Kopf auch. Ich schaue immer noch auf einen Punkt oder anderen. Erst jetzt, wenn ich diese Weide gehalten habe, kommen die Schultern, die linke Schulter geht zurück, die rechte Schulter geht vor, Hüfte bleibt verdreht, Schultern sind jetzt auch verdreht, so weit wie möglich, der Kopf ist immer noch gerade. Halten. Und erst jetzt kommt noch der Kopf, Auge, so weit wie möglich, jetzt immer komplett verdreht in ja, die Schraube, das kennt man schon die Übung, das ist eine sehr gute Sache und jetzt lassen wir das auch wieder den Ball so, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt lassen wir nur die Hüfte locker und der Rest kommt automatisch mit, die Hüfte locker und der Rest kommt mit, locker Rest kommt mit. Wieder komplett locker. Genau. Jetzt machen wir es gleich auf die andere Seite. Wir schauen gerade aus. Wir haben hier wieder unsere Hüfte, Schultern, Kopf. Drei Teile, die wir verdrehen können. Jetzt kommt die Hüfte rechts nach hinten rechts zurück. Es geht nicht so weit, aber so weit wie wir dann Halten. Jetzt halten. Jetzt sind die Schultern dran. Rechte Schulter nach hinten, linke Schulter nach vorne. Halten. Kopf ist immer noch gerade. Und jetzt auch den Kopf rechts vom Drehen, so weit wie möglich, ganz weit. Jawohl, halte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt nur die Hüfte locker lassen, der Rest kommt automatisch mit. So, aber auch noch ein bisschen ausgebockter Komponente. Hüfte hoch, auf, ab. Und nur die Schulter nochmal auf, ab. Und jetzt machen wir es nochmal ganz groß, gehen auf die Zehenspitzen, jetzt atmen auf die Zehenspitzen, ganz strecken, einatmen, Nase ein, und jetzt gehen wir runter, Mund aus, genau, und noch einmal auf die Zehenspitzen, Nase ein, ganz groß machen, und Mund aus, und noch einmal, alle Grundlinien sind drei, auf die Zehenspitzen, Nase ein, und unten aus genau. So, die Übung ist super für zwischendrin, dauert nicht lang, kann man jederzeit überall machen, man braucht wenig Platz und dein Rücken ist wieder gestärkt und du kannst wieder weiter weiterarbeiten. Gut, viel Erfolg beim Nachmachen. Wenn den 10 Grundsprünge zeigen Manche die sind leichter, aber es sind auch schon ein paar schwierige wenn du dass für jeden auch noch ein bisschen was dabei ist. Du kannst also entweder ein ganz normales Stoffseil nehmen, irgendwelche Seilen, die du zu Hause hast, oder für die Profis, die können sich aus so einer Speedrow, also so einem Kunststoffseil nehmen, mit dem kann man dann noch schneller springen. Es kann aber manchmal ein bisschen auch auf der Haut brennen, wenn man es aus Versehen irgendwo draufkriegt. Ja? Aber das ist ganz egal, das wäre jetzt So, bevor wir loslegen, das Seil -Springen ist sehr anstrengend, machen wir ein paar Aufwärmübungen. Und zwar erstmal kurz für die Handgelenke. Wir nehmen das Seil in der Hälfte, nochmal in der Hälfte. Ja. Jetzt nehmen wir den Arm, ich nehme jetzt mal den Arm an der Seite, der Ellbogen, der Oberarm ist am Körper. Und ich versuche jetzt nur aus dem Handgelenk das Seil zu drehen. Ich mache also keine große Bewegung mit dem ganzen Arm, sondern nur aus dem Handgelenk. Das muss man ein bisschen üben, wenn du das gut kannst, ist das Seilspringen dann eigentlich schon leichter. Wird. Ja, Also, richtig stell dir vor, du sitzt im Auto. Und das ist der Reifen, der neben dem Auto läuft. Genau. Jetzt machen wir den Rückwärtsgang. Das gleiche rückwärts. Und dann kommt es so richtig, da Tempo drauf zu kriegen. Genau. Richtig ist neben dem Körper, nicht hier vorne, sondern neben dem Körper. Denk an das Rad, an den Reifen beim Auto. Okay, dann wechseln, Oberarm am Körper, und jetzt nur aus dem Handgelenk nach vorne drehen. Genau. Es ist ganz wichtig, dass wir locker im Handgelenk sind, sonst wird später schwierig. soll locker funktionieren. Nicht mit Gewalt. Und jetzt rückwärts, und versuchen wir ein bisschen die drauf zu kriegen. Genau. Oh, das ist schon mal ganz wichtig. So, jetzt brauchen wir natürlich auch die Beine und die Waden und die Fußgelenke und die wärmen jetzt auch ein bisschen auf. Ja? das heißt, wir gehen jetzt auf die Zehenspitzen, machen es ganz groß. Jetzt gehen wir auf die Fersen. Dann wieder auf die Zehenspitzen, auf die Fersen. Immer wechseln. zu Zehenspitzen, Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Okay, immer ein Bein hoch. Jetzt kreisen wir mit dem Fuß dass das Gelenk ein bisschen aufgemerkt wird, das ihn jetzt nicht verletzen, denn wir springen schon sehr intensiv. ist. Seitenwechsel, Richtungswechsel. Genau. Und jetzt gehen wir vor zurück. Den Fuß auf ab. Jawohl. Und jetzt wechseln. Und kreisen. Und Richtungswechsel. Und vor, zurück. Okay, und auslockern. Ein bisschen auf die Ball entspringen. Genau, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt da loslegen, dass wir auf den Ball springen und nicht die ganzen Fuß holen, die jetzt mal an den Boden stampfen. Weil wir haben ganz nicht viel Zeit. Wir bleiben locker hier. Okay? So, dann fangen wir an, mit dir dein Seil. Wichtig ist bei der Länge vom Seil, wenn du dich draufstellst, sollte das Seil ungefähr bis zu deinen Schultern gehen. Ja, nicht höher, damit es zu lang ist und so wäre es auch zu kurz. Also ungefähr Schultern. Ja, das wäre optimal. Gut, wir fangen an mit dem Basic Jump, also dem Grundsprung. Wir gehen mit beiden Beinen gleichzeitig. Jetzt denke ich wieder deine Oberarme, wir schwingen das Seil über den Kopf und ganz locker, wir machen es langsam. Ich kann das Seil langsam schwingen, dann habe ich mehr Zeit. Immer wenn ich das Seil vor mir sehe, dann springe ich. Okay? Nicht zu früh springen, sonst bleibst du hängen. Und dann ich auch nicht zu spät. Und wer das gut kann, macht das ein bisschen schneller. Das Schwingensteller. Das der schwingt schneller. Und du siehst schon, dein Arme bewegen sich kaum, eigentlich nur die Handgelenke. Genau. Okay, und wenn es gut klappt, kann man ohne Zwischenhüpfer das Ganze machen. Das heißt, wir gehen jetzt immer durch. Ganz locker. Oberkörper bleibt immer gerade. Gell, nach vorne und stark. Du kannst natürlich die Pause drücken und das jetzt erstmal üben und das Video jederzeit weiterlaufen lassen. Okay? bei jedem Sprung nur kurz. Das heißt nicht, dass du in der kurzen Zeit dann können musst. Okay? Nächster Sprung ist der Jogging Step. Das heißt, wir werden wir joggen. Nur, dass wir auf der Stelle joggen und gleichzeitig jetzt das Seil schwingen. Also ich hüpfe eigentlich immer mit einem Bein über, dann mit dem anderen. Genau. Hier auf der Stelle laufen und das heißt auch Jogging Step. Genau. Das war das Ganze. Genau. Und hier kannst du jetzt mal langsam Langsam schwingen, dann hast du mehr Zeit. Oder wenn du das Ganze sehr schnell machen. Das kommt darauf an, wie gut du Das ist also der Jogging-Set. Gut. Nächstes ist der forward Straddle. Das heißt, du zeigst du von der Seite die Beine, wechseln sie jetzt immer ab. Schrittstellung vorwärts. Und umso weiter du vorgehst, umso schwieriger wird es. Also am Anfang vielleicht nur so ein bisschen. Und später kann man das dann weiter machen, dann wird es schwieriger. Ansonsten, genau wie der basic Jump, nur dass wir immer ein Bein weiter vorne haben. Und immer beim Hüpfen wechseln Und das andere Bein fort. Hermann, jetzt wieder langsam, dann können wir auch schnell und inzwischen sofort durchspielen. Gut, Nummer 4, Side-Straddle. Das heißt, dass ich jetzt immer die Beine auseinander bewege und am nächsten Sprung wieder zusammen. Wieder Sprung auseinander, Sprung zusammen. Auch hier, umso weiter auseinander, umso schwerer. Okay? Also erstmal nicht ganz so weit, locker. Langsam schwingen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Dann kann man mal weitermachen, wie man will, genau. Oder man macht dann ohne Zwischen. Das also bei jedem Mal sofort auseinander zusammen. Okay, das ist heißt, also Side-Straddle, also zur Seite geht es aus. Nächster Sprung ist der Skier-Sprung, das heißt, du stellst dir vor, du hättest dir eine Linie am Boden und würdest immer links zu rechts über die Linie springen. Wie beim Skifahren, wenn man die Ski parallel hat und schön in den Hang runter regelt. so ist eigentlich die Bewegung. Okay, Ich fange auch wieder langsam an, rüber langsam warten, rüber immer seitlich, aber die Beine sind jetzt zusammen. Langsam erst. Zwischenhüpfer oder kurz Federn. Und dann kann man natürlich schnell mal sofort weiterspringen. springen. auch immer gerade lassen. Das ist der schier. Hier kann man nicht noch weit auseinander springen. Oder nur kurz. Genau. Okay. So, Nummer 6. Der Sprung heißt Can-Can. Das ist alles so englische Begriffe. Jetzt ziehe ich immer ein Bein. Hoch. Da gibt es da gibt's ja bestimmt so einen Tanz, der so geht, gell? Das heißt, immer wenn ich ein Bein hoch. Umso höher, umso schwieriger. Okay, zeig's mal. Hoch, hoch, hoch. Meinst du, also zwischen ob's so da rauf anfangen? Nicht zu so schnell. So richtig das Bein hochzuziehen. Eigentlich ist es wie der Jogging-Step. Nur, dass es ein Bein richtig nach oben schwingt. Wenn es klappt, dann auch wieder ohne Zwischen und das Bein mit dem Hüterkopf. Ja, Mann. Gut, aber schön mit Reihe. Nächster Sprung, das ist ein bisschen was entspannteres. Ich schnaufe auch schon, das Seilspringen ist sehr anstrengend. Das ist der Side Swing. Das heißt, wir schwingen jetzt. Das Ball wird nicht. Beide Hände haben das Seil in der Hand. Die bleiben auch auseinander. Wenn ich jetzt nach links gehe, bleibt es so. Jetzt, wenn ich nach rechts gehe, überkreuzen. Okay, man kann es auch andersrum machen. Eine Seite bleiben die. Und auf der anderen Seite überkreuzen. Also ich schwinge einmal das Seil links neben mir einmal immer rechts neben mir am Boden. Es berührt also links den Boden und rechts, aber ich springe Genau. Dann kann man es mal ein bisschen ausruhen. Aber das muss man alles bis es klappt. Und da ist auch die Gefahr, dass sich das Seil so ein bisschen verhindert. Also schaut, dass es mal schön hier auseinander bleibt. Dass wir nicht zu nah zusammenkommen. Das heißt, sei so immer so, seit Stell dir vor, als würde da jemand Unsichtbares durchschwimmen. Genau. So, und wenn du wieder zurück bist, mach links, rechts, und jetzt springe ich selber wieder rein. Ich kann ja dann kann ich einfach Mal einen Basic Jump machen, zum Beispiel. Dann in wieder Pause drauf. Schwinge ich wieder. side swing. Also, schwinge seitlich vorbei. Schauen wir die Hände genau an. Einmal muss ich sie parallel lassen, also nebeneinander. Einmal muss ich sie überkreuzen. und drauf an, welche Seite also du das machen willst. Dann immer nach dem Überkreuzen kann ich wieder reinspringen. Und wieder weitermachen. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Sprung, der Half Turn, also halbe Drehung. Das heißt, wenn ich jetzt springe und weiß, dann mache ich links, bei mir jetzt, geht rechts. Erst kommt ihr immer, Arme offen. Und jetzt schwinge ich und drehe mich hinterher. So. Und jetzt kann ich rückwärts springen. Okay? Ich zeige es nochmal. Ich springe nochmal vorwärts. Irgendwann, wenn ich sage, ich möchte das machen, muss ich links springen. Ich kann jetzt auch anfangen, um das mal ein paar Mal zu tun. Aber es geht nur dann, wenn die Arme offen sind. Okay? Also jetzt bin ich weit. Ich drehe, jetzt springe ich rückwärts weiter. Jetzt will ich immer wieder zurück. Jetzt muss ich das Seil oben lassen, drehen und dann kann ich wieder der springen. Jetzt müssen bisschen stehen. Herz springen, schwingen. Und die Hände offen sind, nicht über sondern jetzt offen, kann ich mitdrehen, rückwärts springen und kann wieder zurückdrehen und wieder vorwärts springen. Okay, das ist ein bisschen gut, aber es ist eine coole Sache, das Ganze. So, jetzt kommen da noch zwei schwerere Sprünge, Profisprünge. Das eine ist Crisscross, das mache jetzt mal ohne Seil. Das heißt, ich springe mit meinem, mit meinem und beim beim drüberhüpfen überkreuzt ich die Arme wie ein X. Crisscross heißt es. Und dann mache ich sie wieder auf. Okay, machen wir nur so. Kreuz auf, Kreuz auf, Kreuz auf, Kreuz auf. Und das muss man ganz schnell machen, ja. Das heißt, ich springe jetzt, Basic Jump, und jetzt, wenn das Seil oben ist, dann mache ich es ganz schnell zu auf. Kreuz auf! Kreuz auf! Kreuz auf! Ich muss also schon anfangen mit der Bewegung. Und schaffe ich es, die gleichzeitig mit drüber zu spüren. Kreuz auf! Kreuz auf! Jetzt muss man ein bisschen langsam, aber spielt langsam. Kreuz auf! Und jetzt muss ich springen. Ja? Kreuz auf! Und dann muss ich springen. Kreuz auf! Springen! Genau! Ja, auch das muss man am Arbeiten bis es halt nichts klappt. Letzter schwierigste Sprung Nummer 10. Double Under. Das heißt, zweimal durchschwingen, obwohl ich nur einmal springen Im Basic Jump. Das ist echt schwer. Da muss du richtig locker sein im Handgelenk, sonst geht es überhaupt nicht. Und am besten geht es mir mit diesen uh, Speed Rows, mit den Kunststoffseiten. Und ja, diesmal, das heißt, ich springe jetzt erstmal normal. Und wenn ich das miteinander mache, dann ich sie richtig schnell werden. Okay? Das heißt, das zweimal ganz schnell. Dann muss ich wirklich aus dem Handgelenk wieder lange springen, und wieder schnell, hin. genau. Und für die Bomis, die können das dann mehrmals hintereinander klein machen. okay? Gut, ich denke, da war für jeden was dabei. Fang langsam an, selbst, vor allem wenn du es noch nicht so oft gemacht hast. Für die, die schon öfters Seilsprung sind, die können sie wieder dann steigern und die Sprünge schwieriger machen. Also viel Spaß, für Ausprobieren.